Ist eine Figur im Besitz von Paluten? Was bitte sind Paluten? Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir waren auf der Gamescom und es war fantastisch hier bei Twitch ein Mordstrubel. Wir kommen keinen Schritt weiter, dauernd werden Fotos verlangt, halt Grammkarten und jetzt erfrische ich mich. Ich bin ganz glücklich, dass ich so viele Fans getroffen habe und alles sehr freundlich. Es ist, ist schön. Kaum kamen wir aus dem Twitch-Bereich, kamen neue Fans und wollten Fotos haben. Es war unglaublich. Oh, da ich ein Foto mit ihm. Das super. Auch der liebe Toni war da und wollte mit uns ein Foto haben. Des Tages. Für mich war das alles komplett. Dann gingen wir zum YouTube-Bereich. Und plötzlich waren ganz viele Fans von uns da. Es war unglaublich. Sie brachten sogar T-Shirts an, auf denen ich Marmeladenoma schreiben musste. Und sie waren alle unglaublich nett. Wir sind jetzt im YouTube-Bereich angekommen. Und es ist hier sehr laut, aber auch sehr liebevoll. Wir trafen auch Paluten. Und nun ist es endlich ganz klar was ein Hut ja, ist Ja freut mich auch jedenfalls sehr, Sie kennenzulernen Und ein bisschen, ein bisschen anstrengend hier auch okay. geht ja Oh Ja, ja. Ich habe hab auch heute morgen so eine kleine Kopfschmerztablette mal weil hier immer die laute Musik und alles da explodiert einem der Kopf Ja ja Wir verlassen die Gamescom jetzt Erledigt, müde, aber total begeistert. Es war ein totales Erlebnis. Das war der kleine, aber feine Bericht über die Gamescom. Nächsten Mittwoch erzähle ich ausführlich darüber. Ich ade, auf bald, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.